Herzlich willkommen zu unserem Ukraine-Abend. Mein Name ist Ivo Georgiev, ich bin Osteuropa-Referent der Stiftung. Im Namen der Gastgeber des Osteuropa-Referats der Stiftung begrüße ich euch zu dieser Veranstaltung. Wir haben diese Veranstaltung sehr kurzfristig geplant und ich bin froh, dass wir diese Gelegenheit hatten, Gäste aus Kiew, aus der Ukraine, spontan einzuladen. Wir haben Kulturschaffende und Künstler eingeladen, die auch einen engen Bezug zur Maidan-Bewegung in der Ukraine haben. Einige meiner Gäste haben, waren oft dort, haben die, die Prozesse begleitet, beobachtet, fotografiert. Analysiert und jeder von, von Ihnen hat versucht, ähm, auch äh, diese Bewegung künstlerisch zu verarbeiten und äh, die, äh, die ganze Atmosphäre äh, aufzunehmen und zu verstehen. Wir werden äh, im Laufe des Abends äh, die Zeitschrift äh, Prostory, Documenting Maidan, vorstellen. Äh, und dann in einem zweiten Schritt wollen wir ähm, diese Dokumentation ähm, zur Maidan-Bewegung auch zum Anlass nehmen, um weitere Fragen zu stellen und zu beantworten, weitere Fragen über die Bedeutung dieser Bewegung, über die äh, Konsequenzen für die ukrainische Politik, für die internationale Politik Diese Bewegung, ähm, auch mit äh, ihren tragischen Folgen, mit den Todesopfern und Verletzten hat das Land verändert. Darin sind wir uns, glaube ich, alle äh, einig. Wir wollen in dieser Veranstaltung äh, die Binnenperspektive aus der Ukraine mit der Wahrnehmung aus Deutschland und auch äh, in der westlichen Berichterstattung konfrontieren oder versuchen, eine Brücke zu schlagen zwischen, zwischen der Binnensicht und der Außensicht. Wir wollen alle äh, uns ein besseres Bild machen über, über diese widersprüchlichen Ereignisse, die, äh, die uns alle überrascht oder gar schockiert haben äh, aus, aus, aus Kiew und aus anderen Teilen des Landes. Es ist ja kein Geheimnis, dass hier in Deutschland und insbesondere unter den Linken ähm, sehr kontroverse Diskussionen über die äh, Einschätzungen zur, zur Maidan-Bewegung gab. Ähm, die Maidan-Bewegung wird ähm, von einigen als ähm, ein faschistischer Aufstand, äh, nur um eine äh, äh, sehr radikale Position zu nennen, bewertet. Andererseits ist es aber auch eine soziale Bewegung mit, mit sehr starken sozialen, sozialen Forderungen, die dahinter stehen. Es ist auch eine, äh, eine Bewegung, die äh, die Menschen zu äh, Selbstorganisation gebracht hat. Und unsere Autorinnen haben sich auch äh, für diese Veranstaltung den Titel vom Protest zur neuen Gesellschaft äh, Ausgewählt. Insofern bin ich sehr gespannt äh, über, äh, über äh, der Vorstellung des Heftes. Es ist aus meiner Sicht nicht äh, selbsterklärend, äh, diese Entwicklung vom Protest zur neuen Gesellschaft, was wir zurzeit eher sehen, beobachten in der Realpolitik, ist eine Entwicklung von einer Protestbewegung zur Loslösung von Teilen äh, des Landes, es sind Ereignisse, die, die sehr widersprüchlich erscheinen, ähm, Ereignisse, über die wir auch äh, verschiedene Informationen und verschiedene Sichtweisen bekommen. Wir haben es versucht, äh, bei uns im Referat äh, zu reflektieren. Mittlerweile haben wir auch ein Dossier äh, eingerichtet äh, für diejenigen von euch, die sich äh, stärker für das Land interessieren. Kann ich dann kann ich den Link auf den auf den Link hinweisen www.rosalux.de/Ukraine. Da haben wir einige Texte versammelt, die uns glaube ich hoffe ich allen helfen können uns ein besseres Bild über die Situation über die gegenwärtige Situation in der Ukraine zu machen. Die Zeitschrift äh, Pro Story, diese Ausgabe, Dokumentik Maidan, wurde bereits vor wenigen Tagen auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt von unseren Kolleginnen und wir haben uns im Anschluss äh, dieser Präsentation auch äh, gedacht, es wäre doch hervorragend, wenn, wenn wir das auch in der Stiftung äh, vorstellen können. Ja, schönen guten Abend. Äh, während Ivo gesprochen hat, habe ich mir äh, einfach gedacht, also ich habe jetzt während den letzten drei Monaten sehr viel gelernt. Vor allem als Übersetzerin, äh, die ja immer irgendwie Worte oder Wörter fehlen und eher so die, äh, die von der Muttersprache einfallen, habe ich gelernt, und das ist ein, das prägnanteste Wort für mich von der letzten Zeit, die Überholung. Ich fühle mich ständig überholt von den allen Ereignissen, die in meinem Land jetzt stattfinden. Uh, und das andere Wort, das ich seit langem gelernt habe uh, und das auch für diese Zeitschrift auch prägnant ist, also ist uh, das Wort der Raum oder Räume, da, weil Prostori, die uh, manchmal als prostory oder sowas ausgesprochen werden, also bedeutet aus dem Ukrainischen eigentlich Räume. Wir haben mit dieser Geschichte vor fünf Jahren angefangen, als wir alle am Lehrstuhl für Weltliteratur an der Linguistischen Universität in Kiew gearbeitet haben. Und wir haben uns einen anderen Raum gewünscht für den Austausch, für ein bisschen mehr Theorie vielleicht, für anders denken, als das in, in einer staatlichen Universität in einer etwas verkrusteten Form normalerweise abläuft, immer noch, immer noch bis vor kurzem abgelaufen ist. Wir sind eine Zeitschrift, die zwei, so im Deutschen zweimal im Jahr erscheint also und wird ausgegeben von einer kleinen, relativ überschaubaren Initiative, die sich zum Ziel macht, auch horizontal zu arbeiten. Das heißt also, wir haben keine Chefredakteure oder Redakteurinnen, sondern wir arbeiten in Abwechslung. Also diesmal war Jewgenia. Die Chefredakteurin für die Ausgabe ein anderes Mal, war das jemand anderes oder eine andere Person. Ähm, wir geben die Zeitschrift normalerweise ein bisschen dicker aus und in zwei Sprachen. Wir haben schon alle durch die Ereignisse in der Ukraine erfahren, also dass das Sprachenproblem, obwohl populistisch, aber sehr wichtig auch für die Ukraine ist. Und wir haben noch vor fünf Jahren angefangen, prinzipiell auf, Deutsch, äh, Entschuldigung, auf Russisch und Ukrainisch zu publizieren, ähm, weil wir als Team eigentlich auch immer bilingual äh, sind und finden, dass beide Sprachen im Land äh, frei funktionieren dürfen. Ja. Ich glaube, so, so zum Pro Story. das wäre alles ungefähr. Möchtest du fortsetzen? Danke. Vielleicht soll ich die Zeitschrift vorstellen. Ähm, ja, es geht um die neue Nummer, äh, die heißt Documenting Maidan. Als wir diese Zeitschrift planten, haben unsere Pläne sich mehrmals verändert? Wenn unsere Diskussionen in der Redaktion stattfanden, gab es sogar Stimmen, die sagten: Jetzt dürfen wir keine Zeitschrift machen. Es kommt die Zeit, wenn keine Zeitschriften gemacht sein dürfen. Es ist äh, die Zeit, wo wir einfach auf die Straßen gehen sollen oder in die Krankenhäuser gehen sollen und nicht zu so veröffentlichen. Und äh, ich war sehr überzeugt: Wir müssen etwas äh, machen wir müssen doch eine zeitschritt herausbringen aber diese briefe haben mich doch zum zweifel gebracht es war äh, wirklich so eine zeit wo man denkt ähm, dass man keine systematische reflexive arbeit durchführen darf oder kann und ich denke äh, gerade deswegen gibt es äh, oder vielleicht deswegen gibt es so viele äh, sehr seltsame oder sehr umstrittene Spekulationen über Maidan, weil diese Zeit immer noch dauert. Und das ist eine sehr komplizierte Zeit für alle, die versuchen, diese Situation als Ganzes zu analysieren. Dieses Ganzes existiert nicht. Dieses Ganzes äh, wird ständig durch weitere Tragödien oder weitere sehr intensive, sehr, sehr intensive Situationen oder Erlebnisse unterbrochen. Also, Documenting Maidan. Wir haben uns entschieden, wir machen eine Art des Tage, Tagebuchs. Es ist eine Metapher für dieses Magazin. Also eine Art der Dokumentation. Wir dokumentieren das, was Literatur oder Kunst äh, mit diesem Problem machen kann, unmittelbar inmitten dieses Problems sich befindend. Also nicht von außen, sondern von drinnen. Es gibt keinen Anspruch, an eine Systemanalyse oder eine Schlussfolgerung, was ist Maidan? Was bedeutet Maidan? Was bedeutet dieser Protest? Was bedeutet der Krieg, den wir plötzlich führen oder nicht führen? Nein, diese Antwort geben wir nicht. Aber wir versuchen, den Un, ähm, die, die unsichtbaren Bilder und ungehörte Stimmen, äh, äh, äh, wir versuchen denen den Platz zu geben. Das war unsere Aufgabe. Auch äh, leise Stimmen, die vielleicht nicht mit Mainstream, das über Maidan ständig um Maidan ständig umkreist, zusammenfallen. Also diesen Stimmen Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich denke, wie ich es jetzt sehe, es hat uns gelungen. Obwohl äh, es gibt auch jetzt solche Diskussionen in unserer Redaktion. Äh, wir streiten, ob diese Nummer, diese Ausgabe, die auch äh, so einfach gedruckt ist, sehr schnell gemacht wurde, ähm, ob diese Ausgabe noch äh, länger aktuell sein kann. Ob Worte, die sogar ein Schriftsteller über diese Situation sagt, ob sie nicht äh, sehr schnell ihre Aktualität verlieren, weil ja, weil wie ihr weiß, sogar heute gibt es ganz äh, erschöpfende Nachrichtenausgab. Ja, es ist eine Riesenfrage, wie, also das werden wir alle besprechen ähm, heute mit euch zusammen, wie diese Diskurse entstehen, was bedeutet Aktualität in diesem Kontext. Für mich sind diese Texte wichtig und ich denke, nur weil sie keinen Anspruch auf dieses hierarchische äh, Schlussfolgerungsbildung haben haben, ich denke, deswegen werden sie lange leben und können immer wieder für uns interessant sein und über etwas zeugen. Und noch eine kleine, ein kleiner Satz über allgemeine Konzeption. Die Geschichte läuft sehr schnell, wie Nella gesagt hat. Und wir vergessen sehr schnell, was gestern passierte. Das, was passiert heute, ist mächtiger, ist stärker und ist äh, emotionaler wir vergessen und das was wir vergessen kommen wir, wir können nicht zu diesen Ereignissen zurückkehren und dieses zurückkehren das kann uns literatur geben das kann das kann uns auch kunst geben und deswegen denke ich ja das war unsere Aufgabe mit dieser Ausgabe und äh, ja es ist äh, interessant was ihr als leser wenn ihr äh, das lesen werdet, werdet darüber denkt ja jetzt sprechen wir über weiteres danke ähm, ja wie Jenny bereits erwähnt hat also das ist eine zeitschrift die kunst und literatur verbindet und äh, ich finde für uns alle ist es wirklich eine ein Moment gewesen, also die Arbeit in diesem Heft, äh, die Zeit für sich ein bisschen langsamer zu machen, also dass man sich einfach irgendwo anhalten kann und sich umschauen kann. Also was passiert äh, in der Welt um uns herum, was passiert auch in uns mit all diesen äh, Veränderungen, die so plötzlich und rasch angerückt waren. Uh, und äh, deswegen haben wir ähm, versucht, in der ersten Linie eine Art Chronologie aufzubauen. Das war genau dieser Moment ähm, des Verschwindens der Zeit, in der man überhaupt keine… Also ich habe vor kurzem so äh, Kolleginnen gesagt, also ich arbeite für die Stiftung seit äh, ein paar Monaten und dann habe ich äh, mit Verwunderung festgestellt, also es ist über ein halbes Jahr schon. Und das ist genau für mein Empfinden von der, von der Zeit, die abgelaufen ist. Also die, irgendwie, die verändert ihre Qualitäten so schnell und so stark, dass man sich einfach verliert. Ähm, deswegen haben wir versucht, genau diese Chronologie aufzubauen von den wichtig wichtigsten Ereignissen der ersten Hälfte der Proteste, angefangen von Euromaidan äh, im November bis äh, fast Ende Dezember, am 24. Dezember, äh, Februar Entschuldigung, haben wir den Punkt gesetzt. Das war genau der Moment, an dem die... Äh, tragischen und dramatischen Auseinandersetzungen auf dem Kiewer Hauptplatz Maidan äh, aufgehör aufgehört haben. Und es sind schon aber die ersten Nachrichten über die damals noch die Krise auf der Krim gekommen. Äh, und somit haben wir versucht, für uns auch eine Art Narrativ, eine Art Geschichte abzuschließen und haben auch ein paar Dichter und Autoren, Autorinnen eingeladen, also mit zu dokumentieren. Von der literarischen Seite es sind da sehr unterschiedliche Formen. Da sind Gedichte, da sind so Momentaufnahmen der unterschiedlichen Zustände, die alle datiert sind. Und für uns alle, die da in der Situation gesteckt haben, war es wahnsinnig wichtig, an welchem Tag ist einfach der Schnee gefallen. Weil es bedeutet ja sehr viel für die Leute, die da auf dem Hauptplatz bei minus sieben oder minus acht unter Wasser gestanden haben in der Nacht und gefroren haben und irgendwie sich wirklich die Gesundheit aufgeopfert haben zum Beispiel oder plötzlich, als es nicht mehr geschossen wurde oder nur noch geschossen wurde und sowas. Äh, dabei sind das in der Literatur sehr interessante Formen, die entstehen. Also es ist natürlich eine, Ze eine Frage, wie kann man Literatur in diesem Zustand schreiben, worüber kann man schreiben. Und wie wir feststellen, also man kann natürlich nicht diese große Perspektive aufbauen, wo man von oben nach unten schauen kann, sondern man schreibt wirklich so aus der subjektiven Perspektive über die eigenen Momente, über das eigene Befinden in der Situation. Das kann vielleicht nur noch die Poesie, die Dichtung. Oder vielleicht auch die Kunst. So, is it okay if I speak in English or you prefer Russian with translation? <laughs> okay, so so I'll, I'll tell like a few words about the visual idea of this of this issue of pro story. So our main. Intention was to create a diff different discourse, a different visual rhetorics from the from the photos that had invaded the the press of the West, and you all have seen them, the very bright and very eloquent photos from Maidan, but um, but they were so eloquent that probably the sense and the interpretation was was not here, so the this kind of narration that was present in the in the press was um, somehow monologous in, in in in its nature, so our idea was to to provide to at least to try to provide a different point of view more personal coming from a personal documentation of what was going on so we uh, We selected some uh, graphic graphic works, for instance, of personal mapping or mind mapping of Maidan by Aleftina Kahiza or or some uh, mysterious very um, but mysterious watercolors by Vlad Ralko, or Dealing more with um, with her dreams or presentment of the war or presentment of, of the violence than than about real documentation like photo documentation, and also uh, we have some works by, Dan Perioff. she, right she uh, is a Romanian author and he uh, actually he was not on on the mind done when all that happened but this is a kind of uh, visual and text textual work with what he was actually seeing on the screen on TV screen or in the press so there's a kind of um, game or with both uh, visual and verbal elements and also we have some graphic documentation by by Ladana Konechna starting with a photo the black and white photo by then coming graphic because becoming graphic because well this was her personal way to try probably to try to enter the photography and black and white photography so well you will see the The whole issue, and how it's all is working with a with the text and for for my opinion, the idea of the deconstruction of this um of this um narrative from from the press and from the um this bright and very seductive and maybe very sexy documentation of what was happening on the streets. And so the idea was to deconstruct this image and to create something more personal, maybe something more ambiguous and something more complex than these very bright photos from, you know, from like the um, WordPress photo or something else.